Kurz erklärt, Bug. Bug bezeichnet Fehlverhalten von Computerprogrammen, also Software- oder Programmfehler. Schuld daran können falsche Spezifikationen, Unvollständigkeit, Ungenauigkeit oder Mehrdeutigkeit in der Programmierung sein. Bug bedeutet wortwörtlich eigentlich Wanze oder Insekt. Das Wort wird für Programmfehler als Synonym genutzt, weil man für einen Fehler, dessen Ursprung man nicht kennt, gerne scherzhaft behauptet, ein kleines Tier würde sich an der Hardware des Geräts zu schaffen machen.